Der Weinstock und die Reben Das erzählte Jesus über sich selbst. Ich bin wie ein Weinstock und Gott, mein Vater, ist wie ein Gärtner. Ihr seid wie einzelne Reben. Wenn ihr an mir festhaltet, dann werden an euch viele Weintrauben wachsen. Das könnt ihr nicht von selbst, ihr braucht ja das Wasser, das erst durch den Weinstock fließt, um wachsen zu können. Genauso könnt ihr auch nur Gutes tun, wenn ihr an mir festhaltet. Gott geht ab und zu durch seinen Weinberg und schneidet alle Reben ab, an denen kein Weintrauben wachsen. Wenn ihr aber auf mich hört, einander liebt und das tut, was ich euch sage, dann braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, die Weintrauben werden dann ganz von selbst an euch wachsen. Ich erzähle euch das alles, weil ihr nicht meine Angestellten seid, sondern meine Freunde. Ich werde mein Leben für euch geben. Liebt euch deshalb gegenseitig so, wie ich euch liebe.